In meinem Kontext ist Fortschritt sprechen über Tatsachen, Tatbestände, die ansonsten ganz lange verschwiegen wurden, wie Familiengeheimnisse gehandhabt wurden. In meinem Fall konkret ist es die Geschichte der Wege von Objekten in unsere Museen, von manchen Objekten, die eben nicht so gerne erzählt wurden viele Jahre, Jahrzehnten lang, wenn sie aus der Kolonialzeit oder im kolonialen Kontext weggenommen wurden, möglicherweise auf einem Schlachtfeld oder unter großer Anwendung von Gewalt, dann hat man über Jahrzehnte hinweg nicht gerne darüber erzählt hier. Und für mich ist wäre ein Fortschritt oder ist schon ein Fortschritt bereits eingetreten, dass wir jedenfalls in Deutschland, frei und offen darüber sprechen. Das Befreien des Wortes, das Lüften von Tabus, das Anfassen von Bereichen, die ansonsten im Dunkeln liegen, das ist wichtig und das macht uns als Demokratie, als Zivilgesellschaft, als Gesellschaft auch stärker. Wenn wir ganz viele Geheimnisse, Familiengeheimnisse, historische Geheimnisse mit uns schleppen, dann entsteht ein Unbehagen auch im Museum und diese Art von Unbehagen ist eine große Schwäche. Deshalb ist Sprechen über Geheimnisse und möglicherweise darüber hinaus Unrecht wiedergutzumachen, das sind große, wichtige Angelegenheiten für mich.